Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was sucht ein Einarmiger in einer Einkaufstraße? Einen Einen Secondhand-Job! Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut mal auf MabacherTV, meiner Facebook-Seite vorbei. Und habt eine schöne Woche damit. Nicht vergessen, lachen, Macht lustig.